Ist rot, mm. schwarz, oh. Gier. Oh. Mm. Mm. Mm. Mm. groh oh, das Oh, que mm. oh, ich wünsche mir so eklang kommt. Mei, wo soll die Stadt doch noch Ah, ah äh, holen? Ach, eine Idee. Ich äh, ging bei die Alfre. Die ist immer rot. Was siehst du? Du willst sie klein Korn tun? Mm, Oder Hi! Hai hohen gest, Käfer. Das ist ne wo Pauern am Felder sind oder Tänger picken. Nee, nee, hole mal Team. Setzen an die Bude, man, du werdst gesehen. <lacht> oh, merci, liebe Madame. Die kriegt sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 11, Hallo, der Kerl und der Boden. Oh, das Gesicht da noch gut, nein. Hm. Hallo, ich gesehen der Stil, an zwei Blüeder, an eng Blüi. Oh, was den schöi Blum. Hm, was so gut riecht. Hm. Oh, oh mein. Oh was ist das da, dann? An der Blume. Du ist hier ein Stuhl. An dem Stuhl sitzt ein kleines Mädchen. Nicht mehr groß wie mein Daumen. Ich nenne das Daumelinchen. Daumelinchen, komm ab, ich mache dir ein Bett. Ein Nussschule, als ist dein Bett. Rosebleie Blatt, da das Ding decken, an ne falsche bleie Blatt, Dei Kissen, an ne lo schloof, Hui, an am Dach, da sind zuppentaler ding Pissin, ein Tulpebleie Blatt, dei Boud, an zwei ding Ruder, hui, ha, ha, ha. Mama vergis. D Fünster zu man an Rago hopskun, cracks, cracks, ha <laughs> ha, da Toh wäre ein gut Fra für mein Jung, cracks, cracks, du Gesellum holt an, zack, sprangen die zwei aus der Fenster raus, an Moke holt da mal in bei der Waar. Doe in een ambullie, hoe zie het haus. Als ik zat nog schuil met een daumelintje. Niet op dat, zei Rozenblad, en net op dat. meer met van vijf. O, wie mengde, wie het guckt wie het zo richtig aan wascht. En... Wo zijn Wie zijn ze hier gekomen? Cracks, ho, Doe bas bij huis. An haut, gehst du mit dem Jungsing frau. cracks Rackety-Kacks, Sieht die kleinen Mäu gefällt, dass alles fertig sein kann. Mir kommen just den Nosschuhl sichern, für die Unnen am Bulli an die neue Wohnung. cracks An die Zwiesprang im Fucht. Oh, und da Stelle richtig hören, ich die alle klang Maug da mich, kann es ja gar nicht scho schon nicht gehen. Was ich, da lo? ich komme nicht fort von hei. Und der höre, der wat die alle Maug mit dem Löwe klangen da in den Kommt da hin, Kollege Fisch, wir beißen den Strom vom Seeroseblatt auf, das hat kein Fuchtschwamm. Alle hüpfen, und um, hum, hum, hum. Oh, Seeroseblatt, Mam, Dame, Lindchen, das schwammt Fuchtschwamm. Wie, wie, wie Was gelüft? Du willst mir helfen? Wui, wui, wui, matting am Rimm. Oh, okay, dann zäh. Uh, ah, oh, ja, lo geht macht viel wie mich Ah, pfff, Eh, auf wen, wo es da ist am Dom abhut? Da tut jo ein Teil. Das geseit jo also aus wie ein Mensch. So ein das habe ich noch nie gesehen. Mein Kollege, die hörst. Ich setze Oh. was war das? Hm. hoi, was ist da wahrscheinlich Anhai, wo der Damelinschen noch gewohnt. Den ganze Sommer i war an der Wies, tust, engem Sauerampferstak, wo hat sich ein Batsche ge gebaut. Die gut am Sonne, wo hat immer geliecht. den Himmel war blau, tut hat da von de Blier da am Pollen aus der Blumengeers. Tvillische, wo nie Musik gemacht, an hat man das Genuss. Men um Sommer, du könnten hirscht, an um hirscht könnte wohnter. Groh, wohl, ich könnte der Sauer am geht hier und oh, es fängt nun, weil Schneeflocken zu fallen. Und die muss ich muss sich vorstellen, ein einziger Schneeflock für Däumelinchen, als wir von mir nicht mehr Schnee auf den Kopf kreten. Ooh, sie Däumelinchen, und das so kahl und das nächste mit Ich muss fort von hier und möchte sich auf den Weg. Auf einem Feld, gesagt der Lach. Aber wie soll denn du wohnen? Mhm. Bonjour, Kinder, ich habe es bei ihr stießen an zu drängen kriegt. Aber ein bisschen wärmen. Oh, morgen soll mein Mädchen. Du kannst auch auch Schmielang bleiben. Kannst du Geschichten erzählen auch sangen? Oh ja, mein Mama so dumm, ich hätte den ganz gut stimmen. Oh, da trifft sich gut, weil gleich könnte noch ein Besuch da da sehn Dichterchen her! Wonst den keins verstuhde, wüsste von Feine raus!« »Oh, den hohe der Palse wie Kinnigan Kindig an voller Keller An de kommen, den Opa!« »Et vor ein Maulauf!« »Am Taumelinchen hohe Mister sangen, so wie die Mais hier wollt!« uh, »Die muss ich schon das wäre ganz schön!« <lacht> La, la, la, Der Maulauf, der direkt verläuft. Ein Hut, der nicht gesucht, mit einem Hütter gemäht. Ein Hütter des Singenbau und der Maus hier im Bau ein Gang gerufen. Ein da geht es nämlich auch nach einer Komma. Und so kommt hier mein Daumen nach der, Maus, nach der Maus spazieren gehen. Wie soll der Kummer auch kommen? Da liegt da und huh. Sagt so, der Mauluf, was hinecht froh, dass Menge kann an nicht so blit. Der ganze Wand, das immer überpfeifen und am Wand frieren, ja, <lacht> ja, so, ja, die Hummelkehren. Sagt mir Maus, ja, er kann er geschieht nicht so. Daumenlindchen aber hört ganz ehrlich, hat ganz ernst, dass sie war. Und hat ihn in seinen Kollegen von der Wiss geduscht. Die die ihm den ganzen Sommer so so schönlisch gepauffen, hat das bei den Filch gehangen und hat er gehemelt. et war ein Schmurbel. Den hast du ja nicht Ton. Pst, ich komme zurück, mit etwas zu anzudrinken. Bis geschwann. An so einem Tammenchen, nicht den ganzen, fand der Eva gemäht hat er immer heimlich beiegt gekommen und hat ihm zu essen anzudrinken geworst. Die Schmurwel hat sich um Flügel Flöhe und enger einer Hack und dafür konnte sie nicht mehr den anderen an der warmen Süde fliegen. Die Daumelinchen hat die Aber wie du hat auch Remi warm zu gehen. Hat die der ihm ganz gesund war, er lach gebuddelt an den Boden, da wo der Boden am dünnsten war. Er hat sie geflunnen, so zu. Kiwit, kiwit, Daumelindchen. Könntest du Matma, kiwit? Oh, so Daumelindchen. Meine Maus hat aber noch gut für mich gesucht. Ich kann dich noch nicht einfach so allein lassen. Flei du, bis geschwinn. Kiwit, kiwit, bis geschwinn. Kiwit, kiwit, kiwit. Daumenlinchen, ja, Madame Maus, euch gut nachrichten. Der Maul will dich bestürden. Oh, äh, muss ich hier da der bestürden? Wannst du? Nein, was willst du schon? Da weiß nicht. Ich mach meine scharfen Zähne an den Hühner. Okay, was wird dann zu machen? «Ma ja, es schon dir ein, zwei, drei Feier spannen, habe hier bestellt. Die spannen dir noch vor dem, wirfen dir auch den Stoff. Und da kannst du dir dein Trousseau witzen. Alles, was ich so brauche, an einem Stoff, mit einem Maul. Und da hat die Armelinchen dann noch gemacht. Hat heute den ganzen lang gebitzt. Äh, Leindischer, äh, Kischendischer, Boutischer, Nurzimmer, äh, Nappen, Zerweten, alles, was ich so brauch. Und äh, wie der gefangen hat, mich Karl zu gehen, als Madame Maus so sollte. <lacht> Traumelind schon, haut, hast so weit, haut, gehst du bestut. Der Maule war so noch weh. Oh, Madame Maus, Dürftest du dann nach Ränke her Menge An meinen Kollegen da oben, über den Boden Maddison. Weil von der Lohn muss ich immer mal da am Boden bleiben. Bei Maule vom Bau. Oh, Da mach aber schnell! und ist schon einer weh! Da, Malinchen, Wo hat den Kopf aus dem Mauslach gestreckt. Wo hat den Himmel geguckt. A gesucht. Adi gut Son, adi gut Wollecken, oh, adi gut Beem, gut Hacken, adi Wieser Blumen, adi klang da ja schon, Ädi, leu viele Kiewit, kiewit, meinst du Kiewit. Da passt ich an, mein Schmurvel. Kiewit, geht kahl. das zeigt, wir an den Süden zu fliehen, flitzt der Matt. Oh, ja, ja, ich, ich will den Maul auf der nicht es Ich flehe mal. Also, heute hat sich ganz festgehalten und die Plummen von der Schmurvel, als ich sie losgefroren. Ich war Felder, ich war Hüwelen, ich war Birger. Ich war mir, oh, ich war sehr, ich war Birger, aber der ich mich schmeiß. Und oh, immer weiter weiter. Es du gefangen, auch nicht zu riechen. Noch Orangen und Zitronen, und das mi warm sie sind noch immer weitergeflogen. Bis an dat Land, wo ueven und Biersch, ein, Bier ein Marba-Schloss steht. Do ueven an dem Dach, wo der Schmöbel von de taiwan hier nach. Sie setzt Daumelinchen einen an auf ob die schönste Blume, die sie fanden kann. Kiwit, kiwit! Ich schwannender Röwen, bis bis kiwit. kiwit kiewit. Oh, wie überrascht, guckt für wie an der Blum ein kleiner Mensch wohnt. Oh, nicht egal wen, dat wurde König von den Blumenelfen. Oh. Oh, wie überrascht, war der König von der Blumenelfen, wie in der Mädchen gesehen hat. Annen hat gefragt, wie heißt du? Es sind Daumelindchen. Oh, das ist aber gelungen, ein Noem. Können das dich nennen? Ja, so tat. Willst du, oh, mein fragen? Daumenlindchen guckte nach einem ja. Oho, da da war ein anderer wie ein Alle oder wie ein Mauluf. Ja, den hat bestohlen. Ob hier Hochzeit? Komm, aus all Blumen, ein kleines Männchen oder ein kleines Frau. Schiet, Freund, wo kleine mal der kleine Kado mappruhlt. Der schönste Kado wurde da von seinem Mann nämlich ein paar Weißfliehlecken. An Domet konnten sie zusammen von vor Blum zu Blumfliehen an hatten ein glücklich an ein Leben. hm Noch ein bisschen Rot und Schwarz. No. Kevin? Und der Heuerin, der das Schmauvel aus der Geschichte vom Daumelinschen. Am Sommer hat sie nämlich sich die Nacht ein Führung Atelier und bei dem Fenster. Ja, sie war, der mir die Geschichte vom Daumelinchen gezielt hat. Und dafür konnte ich sie malen. Okay, was glüft? Du hast schon eine neue Geschichte. da das ist aber für ein anderen